Ja, mein Name ist Andreas Knolle. Ich äh, bin seit 2006 bei der Stadt und beschäftige mich da gemeinsam mit meinen Kollegen mit der Unterhaltung der Ingenieurwerke. Ich komme aus Una Ich, äh, ich, ich, ich reibe jeden Tag aus Unna an, also jeden Tag 55 Kilometer Anfahrt, die ich, ich habe. sind jetzt äh, fast genau 14 Jahre. Ja. Genau. Mein halbes Ingenieurberufsleben bin ich jetzt bei der Stadt. Ja. Was mich immer, wer an dem Beruf reizt, das ist halt, was zu bauen und um dann auch was zu gestalten zu können und dann was, ja, am Ende des Tages auch zu sehen, was man dann da gemacht hat und was dann auch eine gewisse Dauerhaftigkeit hat. Ne? Ähm, ja, das ist halt der Vorteil eines großen öffentlichen Arbeitgebers. Ne? Man hat eine relativ große Sicherheit, Berufssicherheit. Man, man wird gefördert, was, was Weiterbildung und solche Geschichten angeht und hat dann auch eine gewisse soziale Sicherheit. Und ähm, was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, ist ähm, ja, eine regelmäßige Bezahlung. Die hat man auch nicht immer. Ne? In der freien Wirtschaft. habe ich auch schon erlebt, dass man äh, warten muss, solche Geschichten. Ne? Und natürlich die, die ganzen Möglichkeiten, die haben so eine große Verwaltung bieten. Ne? Diese Vielseitigkeit die eventuell die Aufstiegsmöglichkeiten, die man noch hat und die Weiterbildung, Fortbildung. Und dieses, diesen Beamtenmove, den mag es vielleicht hier und da noch geben, aber ich glaube mittlerweile ist das alles äh, ein bisschen ausgefegt und ausgestaubt und das ist auch also wesentlich lockerer geworden. Und das ist das, was ich so da erlebe. Ja. Ich bin jeden Morgen froh, wenn ich hier zur Arbeit kommen kann in der Regel. Ist nicht jeden Tag toll, klar, man ärgert sich auch mal, aber in der Regel groß und ganz muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ja, es ist halt die Vielseitigkeit der Stadt. Ne? Das, das, das, das, das Bunte und, und die Kontraste, die hier so gelebt werden, das ist eigentlich halt das, was das Ganze ausmacht. Ne? Nicht so schickimicki, sondern das ganze Spektrum. Und das macht das interessante. Halt interessant, denke ich. Also ich habe so den Eindruck, dass die Stadt eigentlich in den Medien öffentlich viel schlechter dargestellt wird, als sie eigentlich ist. Also man, hat, man geht um eine Ecke, da ist alles grün, und dann biegt man um die andere Straßenecke und da hat man dann so eine Art ja, so Industrie, Industriekultur und solche Geschichten. Das war so diese Vielseitigkeit. Das war die Stadt, glaube ich, aus. Wir bei der Stadt Gelsenkirchen, wir sind bunt.